Hi, ich bin Sebastian Alster von der Piratenpartei. Ich bin Caroline Flor von Void. Ich bin Christian Recholt von der ÖDP. Wir sind aus drei verschiedenen Parteien und haben unterschiedliche Ideen und eigene Ziele. Doch was uns eint, die Überzeugung, dass wir echte Veränderungen in der Politik brauchen. Und das geht nur mit eurer Stimme. Und deswegen machen wir heute gemeinsam dieses Video, um euch zu sagen, traut euch echte Veränderungen zu wählen. Euch wird aktuell von den großen Parteien das Märchen von der verlorenen Stimme erzählt. Wir glauben, jede Stimme für das Weiter-so ist verschenkt. Wir haben keine Zeit mehr für faule Kompromisse, für taktisches Wählen, für das kleinere Übel. Die Umfragen zeigen, 10% der Menschen werden bei dieser Wahl keine Partei wählen, die schon im Bundestag sitzt. Weil sie sich eine andere Politik wünschen, weil sie sich um das Klima und um ihre Zukunft sorgen und weil sie mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, mehr Kreativität, mehr Offenheit, mehr Europa und mehr Demokratie wünschen. Und in den letzten Jahren haben die Parteien im Bundestag all das nicht lösen können. Veranstalter, Medien, selbst Umweltverbände beachten uns häufig nicht, laden uns nicht ein, berichten nicht. Aber wir sind da. Und ihr habt die Wahl. Stimmen für kleine Parteien abzuwerten, ist ein Armutszeugnis für unsere Demokratie. Wir sollten alle dazu ermuntern, aus Überzeugung zu wählen. Denn damit sendet ihr ein starkes Signal an die Parteien im Bundestag. Ihr überzeugt uns nicht. Macht Politik neu. Wir wollen eine ökologischere Politik, eine europäischere Politik, eine digitalere Politik. Es gibt keine verschenkten Stimmen, denn eine Stimme bildet euren Willen ab. Sei es innerhalb des Parlaments oder außerhalb des Parlaments. Und das ist für eine Demokratie extrem wichtig. Ihr sorgt euch ums Klima und wählt deswegen taktisch die DEW-Studie sagt ganz klar, die Konzepte aller Bundestagsparteien, von schwarz über rot bis grün, reichen nicht aus, die Klimaziele zu erreichen. Ihr wollt Laschet verhindern oder die Grünen überzeugen euch nicht? Dann wählt nicht taktisch. Taktisches Wählen geht oft nach hinten los. Denn am Ende könnt ihr nicht entscheiden, wer zusammen eine Regierung bildet. Heute so wenig wie nie. Wählt stattdessen das, was euch notwendig und richtig erscheint. Die großen Parteien warnen euch davor, den Kleinen die Stimme zu geben, nicht weil sie sich um die Demokratie sorgen, sondern weil sie eure Stimme wollen. Und deine Stimme zählt, immer. Deine Stimme kann gestalten. Es liegt in eurer Hand. Traut euch, eure eigene Wahl zu treffen. Wählt etwas Neues. Ihr seid mehr, als ihr denkt. Ihr entscheidet über die Zukunft. Ihr seid die Zukunft.